Hallo, in diesem Video möchte ich dir eine Art von Software vorstellen, die in deinem zukünftigen Leben vielleicht an Bedeutung zunehmen wird und die heute schon die Arbeit erleichtern kann. Es geht konkret um Software, mit der du Listen führst, ja, so zum Beispiel Einkaufslisten oder da muss ich mich noch bewerben, da habe ich mich schon beworben und so weiter oder auch mh, diese Hausaufgabe habe ich noch nicht erledigt oder das muss ich meinen Eltern zu Hause noch sagen. Erwachsene Leute, insbesondere Leute, die oft mit Computern arbeiten oder viel zu organisieren haben, nutzen solche Listen, zumindest äh, die meisten, die ich kenne. Früher hat man sich das alles noch auf Papier geschrieben, dass man dann nicht mehr wusste, wo, wo es liegt. So To-Do-Zettelchen, äh, Sticky Notes, die um den Bildschirm herum hingen. Heute geht das alles digital und viel einfacher. Ich habe hier ein paar Beispiele gesucht online. Ähm, die ich dir vorstellen möchte. Die drei oder zwei davon sind von ganz großen Softwareherstellern Microsoft. Die Lösung bei Microsoft heißt OneNote. Du wirst dieses OneNote schon bald kennenlernen. Ich kann noch nicht allzu viel dazu verraten, aber du wirst bald einen Account haben und dort auch Zugriff haben auf OneNote. Es gibt die App, das siehst du hier, App herunterladen. Es gibt das Ganze aber auch als Online-Plattform. Einer der Konkurrenten von Microsoft, einer der großen Konkurrenten, ist Google. Für Google-Services brauchst du ein Google-Konto. Das hast du vielleicht schon. Das muss nicht unbedingt eine Google-Adresse sein, kann aber... Und was ich hier einfach sagen möchte, bei Google, aber auch bei Microsoft und für nachher für die Apple-Lösung gilt in allen Fällen, das ist ein bisschen das große Problem dabei. Diese großen Unternehmen, die machen das ja nicht umsonst, sondern die wollen ein möglichst genaues Profil von dir und deinen Vorlieben, deinen Aktivitäten kriegen. Also, welche Musik hörst du, welche Bücher liest du, welche DVDs schaust du, was kaufst du im Internet ein und so weiter. Und alles, was du hier eingibst, wird irgendwo gespeichert. Und dieses Bild ist wie ein Mosaik und jede Eingabe, die du machst, entspricht einem Steinchen. Und so wird das Bild immer genauer, genauer, genauer. Und die großen Firmen können Werbung für dich sogenannt personalisiert zusammenstellen. Das ist also der große Nachteil von digitalen Listen im Gegenzug zu Post-it, die niemand außer vielleicht den Leuten um deinen Computer herum lesen können. Also Microsoft OneNote, Google, äh, dort heißt es Keep. Ich zeige dir nachher noch, wie das aussieht. Du hast es ziemlich sicher auch schon auf deinem Android-Handy. Ähm, Microsoft ist vielleicht auf einem Android-Handy, vielleicht auch auf dem iPhone. Google Keep ist auf dem iPhone wahrscheinlich noch nicht drauf. Das müsstest du extra installieren. Ein bisschen weniger sammelwütig sind kleinere Anbieter. Mein Favorit zurzeit ist die App von Todoist. Ähm, ich weiß nicht genau, ob die dein, meine Daten auch speichern. Sicher insofern, als dass, dass sie sie benötigen, um diesen Service zu bieten. Aber ich denke, sie machen keine Werbung sie verkaufen sie nicht weiter. In der Premium Version kostet das Ganze aber, du mit deinen einfachen Ansprüchen kommst aber mit der kostenlosen Version durchaus zurecht. Das sind also drei Möglichkeiten, oder eigentlich zwei, entweder du meldest bei einem der großen an, Microsoft, Google, oder du gehst zu einem kleinen Anbieter, wie zum Beispiel to do Nun, das sind alles hier Websites. Ähm, praktisch ist es aber natürlich nur, wenn man diese Liste wirklich dabei hat, das heißt, man muss sie auf dem App, auf dem Handy dabei haben und dazu gibt es eben verschiedene Apps. Google, habe ich schon gesagt, ist die App Keep, Microsoft OneNote und bei Apple iPhone ist es das Programm, das sich Erinnerungen nennt. Das gibt es auch hier auf dem Computer, ähm, da kannst du neue Listen machen, zum Beispiel Einkauf und dann... Daten hier eingeben. Das wird, wenn dein Handy mit deinem Computer verknüpft ist, auch auf deinem Handy erscheinen oder umgekehrt, wenn du es auf dem Handy eingibst, dann erscheint es auch auf dem Computer. Das ist super praktisch und eben ein Vorteil dieser Datenspeicherung bei den großen Firmen. Die Apps kriegst du natürlich im Google Play Store. Ich habe äh Habt ihr hier jetzt mal den To-Doist gezeigt. Das ist die App zu diesem Anbieter. Ich kann also mit dem Browser arbeiten, ich kann auch mit der App auf dem Handy arbeiten und es gibt auch eine Software, die sich dann hier oben in deinen Computer einlistet. Da siehst auch gleich ein paar Alternativen. Andere Anbieter, AnyDo, Wunderlist, ist super bekannt, super einfach auch. Es gibt Hunderte und das zeigt ja auch, wie wichtig das solche Listen sind. Apps für die Menschen gewonnen sind. Google Keep übrigens sieht ganz einfach aus wie immer bei Google. Ähm, einfaches Layout hier in der Version, die du im iTunes, Apple oder App Store kriegst ähm, und auch hier unten ein paar Alternativen tauchen auf, AnyDo wieder, Trello und auch ToDoist. Probier es doch aus, vielleicht erlaubt dir dein Lehrer, deine Lehrerin sogar während der Startschlussstunde diese App zu nutzen um, ich zumindest würde das, aber ich kann niemandem vorschreiben, welche Regeln in seinem Klassenzimmer zu herrschen haben. In meinem Alltag spielen diese Listen eine große Rolle und ich denke, dass sie das bei dir auch bald tun werden, spätestens wenn du die Schule verlässt und ins Berufsleben einsteigst. Viel Erfolg mit Listen-Apps, wie du is Keep, OneNote oder eben Erinnerungen von Apple.